Wie kann man in Lime Survey eine personalisierte Umfrage erstellen, bei der man die befragten Personen mit ihren Namen persönlich anspricht? Dafür muss ich zunächst mal hier in der Testumfrage, die ich hier angelegt habe, in den Einstellungen folgendermaßen hier unten wechseln in den geschlossenen Modus. Dafür gehe ich hier auf den Punkt Umfrage Teilnehmer. Dort kann ich also jetzt sagen, dass ich in den geschlossenen Modus umschalten möchte. Das bedeutet also, dass ich eine Liste der Teilnehmenden anlegen möchte, sodass nur diese Befragten an der Umfrage teilnehmen können. Wenn ich jetzt im geschlossenen Modus drin bin, dann gibt es hier jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann die Teilnehmenden anzeigen. Wenn es aber noch keine gibt, kann ich hier unter Erstelle jetzt welche hinzufügen. Dafür kann man einmal Teilnehmer hinzufügen klicken oder auf Dummy-Teilnehmer Stelle Dummy-Teilnehmer klicken. Wir gehen jetzt auf Teilnehmer hinzufügen. Ich trage jetzt hier einfach mal der einfache Teil ein. Vorname 1 und Nachname 1, dass wir mal eine Person hier drin haben. Ich gehe auf Speichern und dann ist diese eine Person schon mal angelegt. Und zwar können wir jetzt ja nochmal hier dann sehen, dass wir jetzt hier diese Teilnehmendenliste haben und dort kann man dann auch diese Person, wenn man möchte, später auch nochmal bearbeiten, wenn man hier auf Bearbeite diesen Umfrage Teilnehmer geht. Jetzt wollen wir diese Umfrage personalisieren. Wir wollen also jetzt irgendwo in der Umfrage den Namen dieser Person verwenden. Und das kann man an allen möglichen Stellen machen, wo, wo man das möchte. Wenn ich hier auf Struktur gehe, kann ich zum Beispiel in die Fragen reingehen und in den Fragentext das reinschreiben. Oder ich kann auch hier bei den Einstellungen auf die Textelemente gehen und dann beispielsweise in die Willkommensnachricht oder in die Umfragebeschreibung auch den Namen der Person reinschreiben. Angenommen, wir wollen jetzt mal direkt in die Beschreibung der Umfrage, damit direkt am Anfang die Person persönlich angesprochen wird, hier den Namen direkt reinschreiben und dann könnten wir jetzt hier direkt mal sagen Hallo und jetzt kann man die Person mit sogenannten token basierten Attributen ansprechen. Das heißt, man kann jetzt sich auf diese Person beziehen, indem man jetzt hier folgendermaßen etwas hinschreibt mit den geschweiften Klammern Token, Doppelpunkt und dann kann man die Attribute verwenden, die man jetzt schon für die Person eingegeben hat und das war ja der Vor- und der Nachname. Also könnte ich jetzt hier hinschreiben First Name. Dann wird da jeweils der Vorname der Person hingeschrieben oder wenn ich zusätzlich auch noch den Nachnamen haben möchte auch wieder mit geschweiften Klammern Token Doppelpunkt und dann eben Last Name. So, das speichere ich und dann können wir uns direkt mal versuchen, das in der Umfragevorschau anzusehen, so wie man das kennt. Und dann sieht man jetzt, dass das im geschlossenen Modus nicht so einfach funktioniert. Da muss man immer diesen Zugangsschlüssel eingeben. Wir müssten jetzt also immer in die teilnehmenden tabelle gehen und gucken, welchen Zugangsschlüssel hat eine Person. Und dann den Teilnehmenschlüssel hier eingeben. Es gibt aber auch eine einfachere Möglichkeit, die möchte ich kurz zeigen. Zunächst mal gehe ich dafür wieder auf die Umfrage Teilnehmer. Gehe hier wieder auf die Liste Zeige Teilnehmer. Und dann sieht man jetzt hier, dass wir die Person zwar angelegt haben mit Vor- und Nachname, aber wir haben jetzt hier noch keinen Zugangscode für diese Person erzeugt. Und das kann man machen, indem man hier auf generiere Zugangsschlüssel geht. So, dann wird jetzt für alle Personen, die in dieser Liste sind, ein Zugangscode oder ein Zugangsschlüssel erstellt. Da das in dem Fall jetzt nur diese eine Person hier ist, wird eben ein Zugangscode erstellt. So, den könnte ich jetzt nutzen, um diese Umfragevorschau vorschau zu starten, Es geht allerdings auch noch ein bisschen einfacher. Und zwar kann man dieses Symbol hier mit dem Auge verwenden. Da steht Umfrage mit diesem Teilnehmer starten. Da kann man also aus Sicht der einzelnen Teilnehmenden, die man hier in der Liste hat, diese Umfrage starten und gucken, ob die dann entsprechend richtig angezeigt wird. So, und da wir jetzt nur diese eine Person hier haben, klicke ich da einfach direkt mal drauf. Und dann sieht man jetzt hier direkt, dass direkt in der Umfragebeschreibung schon diese Personalisierung hier auftaucht. Wir haben also Hallo, Vorname 1, Nachname 1. Und so kann man dann die ganze Umfrage personalisieren, indem man sich zum Beispiel in den Fragentexten auch immer wieder auf den Namen der Person beziehen kann. So, der Vorname und der Nachname, das sind sozusagen die Kernattribute. Man kann aber auch noch weitere Attribute hinzufügen, wenn man jetzt zum Beispiel noch die Information hinzufügen möchte, wie die Person angesprochen werden soll. Aber auch alles andere kann man in solche zusätzlichen Attribute hineinschreiben. Das funktioniert folgendermaßen. Ich gehe hier oben auf den Punkt Verwalterattribute. Da sieht man jetzt hier also diese Kernattribute, First Name und Last Name, die wir gerade verwendet haben. Und zusätzlich kann man jetzt hier unten eben weitere Attribute hinzufügen. Und da gehe ich jetzt mal hier direkt auf diesen Punkt, dass ich sage, ich möchte jetzt Felder hinzufügen. Und dann wird das hier automatisch als weiteres Attribut hinzugefügt. Das heißt dann Attribute unterstrich 1. Und ich kann hier auch eine Feldbeschriftung machen, das nenne ich jetzt einfach mal Anrede. So, dann gehe ich auf Speichern und dann wieder zurück und jetzt gehe ich wieder hier auf die liste und man sieht jetzt hier, wenn man ganz nach rechts geht, dass hier jetzt zusätzlich dieses Attribute 1 steht. Da ist jetzt für diese Person aber noch nichts eingetragen und das wollen wir jetzt einmal nachholen. Dafür kann ich jetzt hier dieses Bearbeiten-Icon nutzen und kann jetzt für diese Person alles eintragen, was ich eben eintragen möchte. Und wir hatten ja eben schon Vorname und Nachname eingetragen. Und zusätzlich gibt es jetzt hier eben diesen Tab zusätzliche Attribute. Wenn ich da jetzt drauf gehe, kann ich jetzt sagen, wie soll dieses Attribute 1 für diese Person heißen. Und angenommen, wir möchten die Person jetzt äh, ansprechen mit sehr geehrte Frau. So, dann speichern wir das jetzt hier als Anrede. Und dann können wir das wiederum verwenden, wenn wir jetzt die Umfrage weiter personalisieren wollen. Dafür gehe ich jetzt wieder hier zu den Textelementen. Und setze jetzt mal hier in diese Beschreibung, statt diesem Hallo, setze ich jetzt mal dieses zusätzliche Attribut rein. Und dafür schreibe ich folgendes, wieder geschweifte Klammer, Token, Doppelpunkt und dann eben dieses Attribute unter Strich 1. Damit beziehe ich mich auf dieses zusätzliche Attribut, das ich gerade angelegt habe. Und dann nehmen wir mal den äh, Vornamen heraus, raus, sodass wir also die Anrede haben und dann den Nachnamen der Person. Speichern. Und dann gehen wir wieder hier auf die Umfrageteilnehmer und schauen uns das mal aus Sicht dieser Person an und gucken, ob es geklappt hat. Also Umfrage mit diesem Teilnehmer starten und dann steht jetzt hier sehr geehrte Frau und dann der Nachname der Person. Soweit als kleiner Einblick, wie man Umfragen in Lime Survey personalisieren kann. Viel Erfolg bei der Anwendung.